Hallo zusammen, im heutigen Video zeige ich euch ein Interview mit unserer lokalen Abfallentsorgungsstelle, also mit einem Mitarbeiter der lokalen Abfallentsorgungsstelle, welches sehr bereitwillig Auskunft gegeben hat, wie das funktioniert mit LiPo-Akkus und auch anderen Energieträgern im Allgemeinen. Der Einfachheit halber wurde das Interview auf Schweizerdeutsch geführt, ich habe es jedoch auf Hochdeutsch übersetzt und wenn ihr das gerne lesen möchtet, müsst ihr bei YouTube Unten rechts im Video die Untertitel für Deutsch aktivieren. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Brings für die freundliche Unterstützung und Auskunft und hoffe, euch gefällt dieses wirklich sehr informative Video. Viel Spaß! Wir sind hier im Brings, zum Buchsee, in der Abfallentsorgung. Und ich bin hier zum Thema lipo batterien wie das mit ihr korrekt entsorgt und was dann mit ihnen passiert. Bei äh, dir Kurti, jetzt Brings vorstellen? Gut, mache ich. Wir sind hier Brings, Herzog Bochsi. Das ist seit gut einem Jahr jetzt offen. In der Schweiz gibt es rund 13 Hallen, die genau gleich aussehen. Wo die Abfallnamen Abfall sie für jeglichen Abfall. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, gibt, die wir nicht nehmen. Ein Punkt, wo wir dazu jetzt Stellung nehmen ist also, ist die ganze Batteriegeschichte, wo viele Unklarheiten sind, wo man vielleicht, vielleicht ausführen könnte, mal ausführen kann, was da genau passiert mit den Batterien. Ich bin hier früh dazugekommen, als Quereinsteiger, habe Ausbildungen gemacht in gebucht Buch, bei der Brings selber, wie das hier läuft, wie es funktioniert, dass es allen Orten etwa gleich ist. Zusätzlich habe ich eine Ausbildung bei der Altola für Chemieabfälle und Batteriegeschichte, dass zum Teil auch schon recht gefährliche Sachen kommen, was wir wissen müssen, wie es Vorgehen ist. Eben entsprechend mit den Batterien. Das ist sehr gut. In diesem Fall ist äh, äh, LiPo nicht einfach eine normale Batterie? <lacht> nein, nein, wie, wie Gott geht nicht, nein. Das sind riesige äh, Energiepäckchen Lithium-Polymer-Batterien mit einer riesigen Energiedichte, die äh, eine schlechte Eigenschaft haben, zusätzlich. Es wird ein Gas entwickelt. Wenn sie überladen werden, wenn sie kaputt sind, äh, gibt es eine Gasentwicklung drinnen. Das hat zur Folge, dass die Batterien, haben wir es vielleicht? Meine. Die hier. Dass die Batterien, nachher, wir sagen auch denen, brauchen sie. Das heisst, die sind gasdicht verpackt, die ganzen Zellen. Und die ist jetzt kaputt, überladen worden und hat, äh, ist kaputt und hat das Gas entwickelt, das es gemacht hat, dass es aufgebleibt hat. Das Problem daran ist jetzt, das Gas, das drin ist extrem entzündlich. Es brennt einfach gerade, also, wenn man es auftut auf auf und das Gas rauskommt, bei der Beschädigung können Funken stehen und dann brennt. es. Also der Funke brrennt. entzündet das Gas? Der Funke, der bei der Beschädigung entsteht, der entzündet einfach das Gas. Und es ist unweigerlich, dass, dass sie brennt. Und das ist das, was nachher das Teil ist. zwar interessant für die Energiedichte, aber eben hat gewisse Dinge, die man eigentlich müsste wissen müsste, wenn mit diesem Teil umgeht. Also ich glaube auch, zu löschen, ich habe mich auch ein bisschen laut gemacht, zu löschen ist auch sehr schwierig, weil es eine Art ist, die dann Wasser drüber leer bringt. Nichts nein, das läuft drüber ab. Läuft und hat ab. keinen Effekt. Also ja. ich, wenn, ich, wenn ich das richtig gesehen habe oder gelesen habe, ist das Beste eigentlich Sand. Sand, ja. Also das ist einfach das, was man zu Hause hat. Genau. Meine, <lacht> ja, daheim, das ist das eine zu Hause. Das Gefährliche ist ja von einem Teil, äh, die meisten also Flugzeugmodelle oder überhaupt Modelle, die gebraucht werden, hey, brauchen es, stecken die Batterie ein und nachher aus den Augen, aus dem Sinn, vergessen wir es eine Woche zu, und genau das passiert nachher. Und, äh, das Gefährliche ist, wenn man noch weiter überladen kann, es aber sein, dass sie wirklich aufgehen, dass sie explodieren. Und dann brennt es. Und es ist niemand daheim. Hause hat dann den Erfolg davon. Ja. ja, und sie sind ja äh, auch noch in an anderen Orten drin. Wir hatten hier in der Region ja das Problem gehabt, vor, glaube ich glaube, letzten Sommer: ist eine Schuppen fast ab, ja. abbrennt, weil von einer E-Bike Batterie angegangen ist, was am Schluss auch ein LiPo ist. Ja. Und ich äh, denke, dort ist die Gefahr auch sehr groß, bei all den Orten, wo die integriert sind, die die Leute vielleicht nicht realisieren oder, oder nie informiert darüber werden, wie man die richtig handhabt. Ja, wenn man sie richtig handhabt. Das ist ja im Prinzip auch die Päckchen hier. Päckchen. Die Handhabung von denen ist nicht ganz ohne. Oder? Ich meine, schon der Versand, der Handel äh, müsste schon extrem stark aufschauen, dass, wenn ich so eine Batterie auf Post tu, oder was versandt wird, dass die entsprechend dann nachher, äh, gehandelt wird, oder? Also, die so in ein Kartonpäckchen tun mit Luftbaustellung, äh, ist ist relativ gefährliche Sache, müssen Zeit Also, wir müssen die schon schauen, dass sie beim Versand in ein spezielles, äh, kommt, wo das für das gemacht ist, wo aber nachher, äh, nicht brennen kann drin, also gut verschließbar ist. Kannst du Die Nummer am Anfang so gut. <lacht> Mit der Zeit <lacht> ich, kann, ich kann sagen, es ist äh, geschützt, es ist äh, nicht brandgefährlich, gehört hier rein in Versand. Zusätzlich macht es auch Sinn, wenn man die hier heim lagert, nicht in einem Entladen, nicht in einem vollgeladenen, sondern in einem Dreiviertel. Äh, 30 bis 40 Prozent. bis -40%, ah, 40 genau. -40%, ja, also einfach ja. Ne, ungefähr halb ist mir nicht schlecht dabei. Also die dass das Spielzeug fertig gebraucht hat, und laden sie so auf die Ecke stellen, sondern bis etwa die Hälfte laden. Und nachher im Prinzip kann man es beim bim äh, rausnehmen, oder äh, so in so Sack chineu lagern, bis zum nächsten Wünsche, was zu brauchen den laden und im Sack rausnehmen. transport. Die, die meisten anständigen jetzt mal ein anständige richtige können die Batterien ganz klar auf äh auf die, auf die storage lade, äh, -Lade gezielt. Ja. Ja. Ja, gezielt. Genau. Das wird auch ganz klar überall empfohlen, dass man das macht. Ja, okay, macht sehen, Sinn. Ja. Jetzt, wenn ich einen Akku bringe, um entsorgen, zum fortzuschieben. Jetzt haben wir einen neuen bekommen, jetzt haben wir den Boden gebraucht. Genau, jetzt ist es Sachen, Gub <lacht> einfach bei Sachen, bei, bei der auf paar Sachen zu achten. Genau. Jetzt da hier einen mitgebracht? Das wäre jetzt das schlechte Beispiel. Ist die Deckel noch hier dran? Ist zwar schon geschützt, aber. Es kann gleich, wenn man nachher mit mehreren zusammen hat, kann es nachher gleich, einen Kurzschluss geben, eine Kurzschlussspannung auf diesen zur Folge. Also wäre eigentlich gut, wenn ich ein, ein Teil, das kaputt ist, das gebraucht ist, nicht auftue, ja nicht auftue. Aber wichtig wäre, die zwei, die zwei dicken Leitungen, in unterschiedliche Länge abholen, Nicht in der gleichen Länge und nicht miteinander. Das ist noch wichtig. wenn ich es miteinander zusammenklemme, gibt es einen Kurzschluss und dann poliert es. Einfach, Unterschiedlich lang und auch Möglichkeit die Isolation einen Ort oder bei beiden Orten, wenn es noch geht, und sie so bei uns abgeben. Oder wenn es nicht mit dem Führerziehen von Isolation, mit einem Elektrikerkleber oder mit einem Elektrikerkleber umlegen, um, um dass es wirklich nicht Kontakt machen kann. Das ich nur durfte. Wenn sie bei uns kommt, wir in Brings im Prinzip, äh, sie so organisiert. Wir haben hier die Trockenbatterien, wo zu den Batterie nachher gehen, ganz normale. Auf der anderen Seite haben wir Akkupack, die äh, in, in der Bohrmaschine sind, wo in der Hand Handbohrmaschine sind. Dies kommen hier, das ist Akkupack mit Lithium-Ionen. Hier haben wir Bleiakkumulatoren. Die haben ganz, äh, ganz eine andere, äh, ganz andere Philosophie. Also sind, kann nicht, das ist was bei denen das Gefährliche ist: das Alte Zürich kann auslaufen. Der Rest ist nicht mehr gefährlich. Die meisten kommen, haben die Teufel zu Bei denen schauen wir, nachher, dass die speziell in ein Fass hineinkommen, wo für das gemacht ist. Das ist ein vierfester Sack. In diesen vierfesten Sack kommen diese drei. Und werden dann mit, wer wenn die 2 oder drei Akkalle drin sind, machen wir Fertikon ein. Das ist das Material. Das ist ein äh, dämpfendes Material und feurhemmendes Material, das nachher über die Jacke kommt. Die ganze Schicht. Dann wird es zugetan. Dann wird den zugeht zugetan. Der Dekl, der drauf ist, ist ein spezieller. Mit einem Ventil, wenn es äh, Überdruck gibt, es gleich eine einen explodieren würde, der Druck könnte entweichen, es würde fast verjagen. Und beim Transport, die, die das können wir erreichen konnten, die Altola, die hat, äh, das sind Sonder, Sondergüter, die sie müssen transportieren müssen. Das hat einen Haufen Papierkrieg zufolge. Wir müssen schauen, dass es richtig verpackt ist, dass es auch Sondergut deklariert ist. Wir müssen kontrollieren, ob der Lastwagen fahrtüchtig ist. Und erst dann dürfen wir es dem Lastwagen übergeben. Okay. Und dann darf er das Sondergut nachher transportieren. Also, ist eigentlich, äh, wird sehr viel auf, auf die Sicherheit geschaut, von eurer Seite von, also, her. Eben, von, ich meine, wir sind uns dieser Thematik bewusst. Das andere Problem ist, die stellen, die einfach die Batterien entgegennehmen, die im Einkaufszentrum die, die Entsorgungs-, die, die kleinen Kälte haben, die einfach alles wird. Und dort ist genau das Problem, dass nachher so bei Trockenbatterien, wenn ich die jetzt anschaue, die haben das Metallgehäuse, oder? Jetzt gehen die zusammen mit, mit den Akklen in kleine Köbel die gehen in einen grossen Köbel und kurzschluss und dann ballert's. Also ich denke, das müsste man schon. Ich die Bevölkerung noch mehr darauf sensibilisieren. Was ist das eigentlich für ein Teil, das ich Hang habt? Ja. Also eben Das, das führt zu, zu einer nächsten Frage. In diesem Fall ist äh, aus eurer Sicht die Information der Bevölkerung nicht optimal, nicht optimal gelöst. Optimal, nee, nicht optimal, nee. Nee. Das Problem ist einfach, wie, wie kann ich das der Bevölkerung äh, überbringen? Oder? Dass man, ist dass man noch spezieller muss, ich sehe auch hier Leute, die kommen, die haben wir draussen alu weil es ein Glas drin ist. Ich sage aber es ist doch klar, es ist nicht ein Alutöse, es ist ein Glas das gefällt. Ja. Und genau gleich mit den Batterien, wenn man wir, wenn wir die Leute vielfach, mehr ist am Anfang offen gelassen, die Leute selber rein tun können, da ist irgendeine Batterie drin. Und genau das möchten wir ja nicht, oder? Ja. wir müssen das vermeiden und sagen Hier sind Trockenbatterien, 8 cupack Bleibatterie und sind die, die Lithium-Ionen. Aber es ist ja auch relativ schwierig, als Leien die zu unterscheiden. Ja. Oder? Also die, ja. die, die es aus dem Modellbau machen, sollten ihre die Batterien wissen, kennen. Die, die ich, reinkommen, tun wir alles reinwägen, was kommt. Hier sehen wir schon, und wir können im Prinzip schon mit den Leuten sagen, äh, du bist bewusst mit dem. Du kannst mit dem umgehen. Der meiste ist klar. Die, die es nicht klar sind, die äh, Neu sind in diesem Gebiet, legen wir man sich der ruf mit, die aus diesem und diesem Grund in das fassen, damit hier innen nichts passieren kann. Das ist sehr gut. Ich denke, von dem her macht es auf jeden Fall Sinn, die Batterie bei euch zu bringen. <lacht> ja, ja, es macht, ja, Sinn. Uns ja, es, macht lieb. es eigentlich auch nicht zu lieb, und eine ganze Philosophie der Batterie. finde, die ist gut. Wir die, die die brauchen Batterien. Mehr mit der, äh, die Energiedichte wird größer. Ich denke, neuere Batterien werden noch die größere Energiedichte haben. Wo man noch mehr muss, drauf schauen muss, was passiert mit den Batterien passiert, wenn sie mal gebraucht sind. Theorie. Äh, noch eine letzte Frage in diese Richtung. ZWICA. Zwicka-Entsorgungsgebühr, die wir in der Schweiz haben, auf jegliche Elektronik schaut, ja, dass wir Elektronik bei jeder korrekten Abnahmestelle zurückgeben können. Dass wir mit es schon beim Einkauf. Genau Vorzocken, ein Entsorgungsgebühr. Das äh, hat nichts mit der Zwicka-Krankenkasse zu tun übrigens. <lacht> das ist noch so ja, das äh, erste <lacht> Gilt das auch für Batterien und das auch für Lithium? Ja, genau. Es Im Moment ist das noch nicht klar, Trend, äh, wie genau die Batterien gehen. Die Batterien in Swimmis, wo nachher die Batterien schnetzelt und wirklich die Materialien, die Sie wieder verwenden können, äh, Schwermetall, äh, Quecksilber und so, die Sie nachher können recyceln können, ohne dass es in, in, in, in eine falsche Umlaufbahnen kommt. Also und die Bleiakten sind entsprechend gleich. Oder? Die können wir total toll lassen und dann das Blei, das man relativ gut rausholen raus kann, wo man re kann recyceln oder kann oder wieder brauchen kann. Also sollte, sollte man die auch überall können problemlos abgeben können, wo ja. die richtigen entsorgt ja. werden? Ja. ja. Bei den Bleiakten ist das Problem die sind sehr, sehr schwer. Und das mit dem Einkaufskörbchen kann die einfach schlecht mit. aber im Prinzip können wir relativ ja, die gerade Bei den Lipos ist es ein bisschen schwierig, dass die auch nicht wissen, wo das ist wo das es abgeben dürfen oder wo man zurückbringen kann, sagt einfach immer wieder: Bring es dort, wo es gekauft ist, die müssen es ja. entgegennehmen. Das ist grundsätzlich korrekt, ja. aber es ist manchmal auch schwierig, je nachdem, wo das man es hat. Wir haben jetzt hm. das Internet, wir jetzt mal ja. grundsätzlich außen ja. vor, was relativ schwierig ist. Ist es doch sehr gut, wenn man noch eine Möglichkeit hat, die Neuem zu sorgen. Sich sorgen. Genau. Aber ich meine, die meisten die kaufen sie irgendwo. Äh ich komme bei Zürich aus, bei einem Händler, bei einem Oggersackkaufensmodell ein und komme dann her und dann wegen der Batterie daraus, das macht auch nicht Sinn, oder? Natürlich genau. macht das, das hier schon Sinn, also ich kann sagen, ich kann in eine Stelle herbringen, dass das Zeug fachgerecht entsorgt wird. Das ja, deswegen ist sehr gut. Ja, wunderbar. Von meiner Seite her wäre das eigentlich die Hätte Habt ihr noch, noch Kommentar? habt ihr noch etwas oder ihr zu dem? Ja. Dass die Leute wieder ein bisschen vernünftiger werden und wieder lernen, ein bisschen mit unseren Asur-Ressourcen umzugehen. Und halt solche Sachen wieder hierher bringen, äh, wo man das Zeug entsprechend kanalisieren kann und wieder zur Wiederverwertung kann brauchen also, Dass man nicht alles in Verbrennung bringt, wo nachher alles mit einem Schwermetall kontaminiert ist. Und am Schluss hat man einen Haufen mit Sachen, die man überhaupt nicht mehr brauchen kann. Oder? Ja. Deswegen kann ich sagen: Metall ist Metall, das ist Metall. das kann ich brauchen. Ah, mich sehen. Ja. Okay, ja. Sonst, Besten das Dank für Interview also. und Danke vielmals Hi, toi, toi, toi, für okay. die Möglichkeit. Und Ruhe, Ruhe. Bis zum nächsten Mal, wenn ja. ich kaputten Apfel habe. <lacht> okay, gut. Ja. Merci vielmals. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder Kommentar. Falls du gerne weitere Videos von mir sehen möchtest, abonniere doch hier diesen Kanal. Wenn du links unterhalb des Videos die kleine Glocke klickst, dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video verfügbar ist. Merci vielmals, ciao zusammen.